zeichnete eine sehr dramatische Geschichte. Der Mann von der Lehrerin war krebskrank, ist gestorben. Nach der Zeit hatte sie sich auf dem Dachboden selber erhoben. The color of your eyes, the way you smile when you laugh, your younger brother's favorite food, the way you watch the evening on your skin, the way you start your stories from the end.